In diesem Screencast wollen wir zwei wichtige Sachen anschauen, und zwar einerseits Data Binding, also wie Daten mit d 3 js gebunden werden können, und andererseits anonyme Funktionen, wie das äh, die Arbeit in D3 erleichtert. Dazu grundsätzlich mal auch noch ein Schema, bevor wir starten, ähm, damit ihr versteht, wie, die ganze, wie der ganze Ablauf gedacht ist. Also ihr habt eine Website, die wird geladen. Daraus entstehen Elemente, eben diese HTML-Elemente. Und dann werden je nachdem Daten an diese Elemente gebunden. Und durch das werden zusätzliche Elemente geschaffen. Es werden die HTML-Elemente aktualisiert oder es können auch Elemente entfernt werden. Und wenn dann der Benutzer einen Befehl eingibt, können es entsprechend auch wiederum ähm, neue ähm, Veränderungen an diesen Datenelementen passieren. Also es ist wichtig zu verstehen, Daten binden, das bedeutet immer, man verändert die Daten innerhalb dieser Website. Wie das genau aussieht, werden wir jetzt schnell anschauen zusammen an einem Beispiel. Dazu ähm, wieder das leere Gerüst, das ihr schon kennt. Und ähm, wir werden jetzt als erstes mal eine Variable, ein Array erstellen und dazu ähm, einige Zahlen hinschreiben. Diese Zahlen werden wiederum in Ecken Klammern, wie sie Arrays ja immer so sind, aufgezeichnet. Ähm, wir schreiben da wahllos einige Zahlen hintereinander und äh, können mit dem dann mit diesen Zahlen Arrays spielen. Jetzt ähm, als erste wichtige Funktion ähm, von äh, d3.js müsst ihr wissen, dass man damit sehr viel mit den Zahlen diese Arrays verändern kann. Äh, wir schauen jetzt mal zum Beispiel ein Array an, wo wir ähm, das Ziel haben, eine Filterung von Zahlen vorzunehmen aus diesem Array. Also wir nehmen dieses bestehende Array, some numbers und fügen dazu einen Filter hinzu. Filter ist ein Befehl von d 3js der erlaubt, eben, wie hier beschrieben ist, ein Array entsprechend ähm, herzufiltern zu nach einem bestimmten ähm, Eigenschaften. Und da fängt es jetzt an mit dieser sogenannten ähm, anonymen Funktion. Wir schreiben hier Function und normalerweise würde man jetzt den Namen hinschreiben, eine Funktion, aber weil es eben anonym ist, braucht es gar keine Bezeichnung. Wir schreiben hier direkt das Attribut, das dann ähm, übergeben wird, rein und starten jetzt in geschweiften Klammern mit dieser Funktion. Also wir sagen, innerhalb von diesem ähm, Befehl bauen wir gleich eine Funktion ein. Wir sagen return, das heißt die Elemente werden zurückgegeben, alle, die entsprechend kleiner oder gleich 40 sind. Und wenn eben ein Element ähm, kleiner oder gleich 40 ist, dann soll es zurückgegeben werden. Dann schreiben wir ein this und wenn nicht, ähm, das ähm, gibt es nichts zurück. Und ihr, habt, ihr kennt ja eigentlich so klassischerweise if, then, else. Damit es ein bisschen noch kürzer wird, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ähm, nur mit einem Fragezeichen, if, wenn es das ist, ähm, kommt, wird dieser Befehl ausgeführt. Oder wenn es nicht das ist, also das Doppelpunkt, heißt dann eben else, wird ein Null oder ein leerer Wert zurückgegeben. Das schließt sich ab entsprechend und ähm, dazu eben jetzt dieser Befehl. Das ist quasi diese Filterung der Arrays. Das alleine nützt aber noch nicht viel, weil wir müssen entsprechend jetzt auch noch die Werte zurückgeben und dazu stellen wir sie dar mit D3. <lacht> mit D3 ähm, haben wir entsprechend die Möglichkeit, eben wiederum über Body ähm, die Diffs zu verändern, zu manipulieren, ähm, falls es Diffs hat und wenn nicht, werden sie geschaffen. Und dazu sehen wir hier jetzt, als erstes werden die Datenelemente reingebunden, Data, und jetzt nehmen wir die Smaller Numbers, weil wir wollen die kleinen Nummern. Und jedes Mal, wenn ein solches ähm, Element, wenn das Div noch nicht besteht, wird mit Enter werden quasi die folgenden Befehle ausgeführt. Also wir haben jetzt als nächstes ähm, die Möglichkeit, ein Div hinzuzufügen. Mit dem, div, ähm, mit dem Befehl append werden divs hinzugefügt, Anschließend wird wiederum ähm, ein HTML-Inhaltstext ausgegeben, Function, und da machen wir zum zweiten Mal eben eine anonyme Funktion rein, da sagen wir, wir wollen einfach den Wert d zurückgeben und das machen wir, indem wir hier mit return ähm, den Wert D auch dann wieder zurückspielen. Und so haben wir entsprechend, wenn wir das jetzt mal ausführen, ähm, sehen wir rechts die Filterung, die passiert. Also es werden quasi, äh, dieses Array wird gefiltert nach Werten, die gleich oder kleiner als 40 sind. Das heißt, die 82 aus sind die 500. Und wenn wir das noch im anschauen, Ups, Befehl. Inspect, dann sehen wir hier auch, jedes Mal, wenn eine Zahl ausgegeben wurde, ist noch ein Diff rundherum. Das ist eben auf diesen Append Diff. Und dann wird dieses, dieser Befehl ausgegeben und dann beginnt es wieder von vorne. Also das wird so oft wie iteriert, wie es diese Smaller Numbers, also alle diese Zahlen, kleiner gleich 40 hat. Einen kleinen Kniff können wir jetzt noch machen, wenn wir jetzt nicht den, Zahl, den Wert selber ausgeben wollen, sondern die Indexnummer, also an welcher Stelle die entsprechende Zahl auftritt in dieser Smaller Numbers. Dann gibt es die Möglichkeit, beispielsweise mit einem weiteren Befehl ein Span etwas hinzuzufügen. Also versuchen wir das schnell aus append span und mit dem span heißt es wir fügen einfach ein bisschen text hinten an und dann haben wir die möglichkeit jetzt nicht nur der Inde äh, nicht nur die zahl selber sondern eben auch noch den index auszugeben und wenn wir das äh, mit html und jetzt noch mal eine anonyme funktion machen also eine funktion die keinen namen hat sondern direkt die attribute ähm, eingibt und in dem Fall haben wir d und nach dem Komma kommt i für Index. Das ist der zweite Wert. Dann können wir dann in den geschweiften Klammern danach gleich die Funktion hinschreiben, die dann ausgeführt wird, ohne dann noch groß einen Namen erfinden zu müssen. Also Return, das heißt, nach jedem Wert soll man zuerst noch einen Leerschlag und einen Semikolon, noch einmal einen Leerschlag. Und dann hinten dran mit dem Plus können wir dann weitere Variablen hinzufügen oder so und haben da jetzt zum Beispiel das i, das wir hinzufügen. Und wenn wir dann auch die unnötigen Leerstschläge weg haben, kommt entsprechend hier oben jetzt jeweils der Zahl, die Zahl 17, das ist der erste Wert im Array, smaller numbers, dann die Zahl 9, das ist der zweite Wert und deshalb gibt es eine 1 und die Zahl 40 ist zwar der letzte aber weil es in diesem Smaller Numbers ist die, die dritte Zahl kriegt es hier eine 2 deshalb wie gesagt können wir so einerseits die Werte mit d ansteuern oder wir können eben mit i können wir die Index die Ziffern ansteuern das einfach mal jetzt so als Einführung diese anonymen Funktionen in diese Syntax der if, then, else, wenn es etwas abgekürzt wird, und eben die Filterfunktion, die hier von den Arrays von JavaScript ermöglicht wird. So, und jetzt haben wir alle Basics, äh, was es braucht, um tatsächlich ein erstes kleines D3.js-Skript zu starten. Und das werden wir in den nächsten Screencast anschauen.